Wörtlich, ein Narr wirft einen Stein in eine Grube und 40 Kluge können ihn nicht herausholen. Deutsche Entsprechung, ein Narr fährt den Karren so in den Dreck, dass drei Kluge Mühe haben, ihn herauszuholen. Wörtlich, ein Hund frisst kein Hundefleisch. Deutsche Entsprechung, es beißt kein Wolf den anderen. Wörtlich, wenn die Braut nicht tanzen kann, sagt sie, dass der Boden schief ist. Deutsche Entsprechung, wenn der Reiter nichts taugt, hat das Pferd Schuld. Wörtlich, Berg und Berg begegnen sich nicht. Mensch und Mensch begegnen sich. Deutsche Entsprechung, Berg und Tal kommen nicht zusammen, aber Menschen.